Hallo, ich möchte dir einen Kurzspielfehler zeigen und auch sagen, wie du das vermeiden kannst. Aber ich möchte dir einen Fehler zeigen, den man bei fast jedem Anfänger sieht. So, wenn du nicht so lange Golf spielst, ist dieses Video ganz sicher für dich geeignet. Bevor ich anfange, sehr bald, gibt es ein Golfreise für Spieler, für Anfänger mit Handicap höher als 45, so schau wir bitte unten in der Beschreibung. Vielleicht könntest du auch mitmachen, da sind ein, zwei Plätze noch frei. So, der Fehler, den man immer wieder sieht, ist folgendes. Wenn der Spieler seinen Chip oder Pitch machen möchte, steht er oder sieht so. Nur das sieht aus wie ein langes Spiel. Da ist kein Unterschied zum Schlag mit dem Eisen 7, zum Beispiel vom Fairway. So, das Problem mit dieser Haltung, Zwei große Dinge. Nummer eins, man kann dann sehr leicht zu weit ausholen. Nummer zwei, wenn ich so weit weg von da stehe, ist es sehr schwierig in die optimale Treffmomentposition zu kommen. Dann... Greif den Schläger tiefer, Stehe mit den Füßen recht eng zusammen, lehn den Schaft leicht nach vorne, so also möchte ich im Treffen auch sein. Die Arme sind jetzt lang und etwas durchgedrückt. Nicht zu fest, aber die sind etwas durchgedrückt. Und von dieser Position kann ich nicht so weit aus. Und wenn ich so anfange, ist es viel einfacher zurück zu der Ausgangsposition zu kommen das ist was wir wollen.